Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute mit einer Aktienanalyse zu einem Unternehmen aus einem der Wachstumsmärkte im Bereich der Energiewende schlechthin, dem Solarmarkt. Das Unternehmen, welches sich dahingehend näher unter die Lupe nehmen möchte, ist First Solar. In den nächsten Wochen werde ich weitere Aktienanalysen zu Solaraktien machen und diese anschließend in einem Aktienmittel miteinander vergleichen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere jetzt den Kanal. Starten wir nun mit den allgemeinen Unternehmensinformationen zu First Solar. First Solar ist ein Anbieter von Photovoltaikanlagen im industriellen Maßstab und Hersteller von Dünnschicht Solarmodulen mit Hauptstandort in dem US-Bundesstaat Arizona. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwas mehr als 5000 Mitarbeiter und kommt bei 106 Millionen ausstehenden Aktien auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von über 11 Milliarden US-Dollar. First Solar wurde 1999 gegründet und ging aus dem Verkauf von Solar Cell Incorporation an True North Partners hervor. Die erste kommerzielle Verwendung der ähm, sogenannten CDTE-Solarmodule erfolgte im Jahr 2002. Nach und nach wurde die Produktionsweise verbessert und 2005 erreichte First Solar erstmals eine Produktionsleistung von 25 Megawatt Peak. Am 17. November 2006 ging First Solar an die Technologiebörse NASDAQ und ist seitdem ja dort gelistet. Im Oktober 2009 wurde First Solar als erstes Solarunternehmen in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Die Historie von First Solar ist insbesondere aus deutscher Sicht sehr interessant. Das Unternehmen eröffnete nämlich im Sommer 2007 die erste Produktionsstätte außerhalb der Vereinigten Staaten in Frankfurt oder durch die Erweiterung 2011 wurde die Produktion dort auf eine Jahreskapazität von 500 äh, Megawatt Peak verdoppelt bei rund 1200 Mitarbeitern. Und die massiven Überkapazitäten durch die globale Konkurrenz, insbesondere aus China, sowie die Beendigung der Solarförderung durch die deutsche Politik bedeuteten dann aber auch zunächst die, äh, die Kurzarbeit bei den Mitarbeitern im deutschen Werk und äh, ja dann erfolgte die Schließung des Werkes zum Jahresende. Wie bereits zu Beginn erwähnt, besteht das Geschäftsmodell von First Solar in der Produktion von Solarmodulen für kommerzielle Photovoltaikprojekte auf Dächern und Freiflächen und bietet umfassende Systemlösungen an. Seit April 2011 stehen First Solarmodule auch zur Verwendung in Photovoltaik-Systemen mit 10 kW bis 30 kW zur Verfügung. Neben der Produktion und dem Verkauf von Solarmodulen sind Services bei der Instandhaltung und Installation von Photovoltaiksystemen weitere Geschäftstätigkeiten des Unternehmens und neben dem Geschäftsmodell der Produktion von Solarmodulen zeichnet sich First Solar allerdings noch durch ein zweites grünes und nachhaltiges Geschäftsmodell aus, dem Recycling von Solarmodulen. Als eine der ersten Unternehmen in der Industrie hat First Solar eine Rücknahme- und Recyclingprogramm für die Solarmodule ins Leben gerufen. Dabei grenzte sich das Programm von First Solar durch eine vollständige Vorfinanzierung von anderen Recyclingprogrammen ab. Diese vollständige Vorfinanzierung wurde dabei erreicht, indem Käufer von First Solar Anlagen einen im Verkaufspreis enthaltenen Beitrag oder Betrag zahlen mussten, welcher von First Solar auf ein zweckspezifisches Anlagekonto gebucht wurde, sodass die Recyclingkosten auch dann gedeckt wären oder sind, wenn First Solar insolvent gehen sollte. Zum Glück ist First Solar auch heute noch solvent und kümmert sich dahingehend kostenlos um den Abtransport und das Recycling. Laut First Solar können bis zu 95% des schwer metallhaltigen Halbleitermaterials in einem geschlossenen Recyclingprozess zurückgewonnen und zu neuen Solarmodulen verarbeitet werden und das Glas kann zu 90% wiederverwertet werden. Neben First Solar gibt es noch eine Reihe weiterer Aktiengesellschaften, welche so Module produzieren. Wo liegt also der Wettbewerbsvorteil von First Solar? Es sollte einer der zentralen Fragen sein, die man sich als interessierter Anleger stellt, um es in den Worten von Warren Buffett noch einmal zu formulieren. Wo ist der Burggraben von First Solar? First Solar selbst gibt in ihren Investor Relations an, dass beim Thema Nachhaltigkeit und beim Thema Technologie ein Wettbewerbsvorteil gegeben sei. So sei First Solar im Hinblick auf die Produktionsnachhaltigkeit der Sol Solarmodule Spitzenreiter im globalen Wettbewerb. Ein Solarmodul von First Solar habe den geringsten CO2-Fußabdruck, den geringsten Wasserverbrauch und auch die schnelle, äh, schnellste Energieamortisierungsdauer. Letzteres bedeutet, dass die Energie, welche dazu benötigt wird, ein so Solarmodul herzustellen, durch den Einsatz des Solarmoduls in kürzerer Zeit wieder zurückgewonnen wird als bei den Konkurrenten von First Solar. Einerseits, weil weniger Energie bei der Produktion benötigt wird und andererseits, weil die Solarmodule eine höhere Energieproduktionseffizienz in gewissen geografischen Märkten haben, gemäß Unternehmensangaben. Neben diesem Technischen Burggraben lässt sich als weiterer technischer Burggraben erwähnen, dass First Solar durch einen speziellen Produktionsprozessablauf die Produktion der Solarmodule zu wettbewerbsfähigen Kosten realisieren kann. Und inwiefern die Burggräben der Solartechnologie in Zukunft Bestand haben wird, kann ich als Laie schlecht beurteilen und hängt auch davon ab, inwiefern im Bereich der Solartechnologie in Zukunft noch große Innovationen erfolgen werden. Ja, Stand jetzt lässt sich festhalten, dass First Solar einen recht tiefen, aber vermutlich nicht unüberwindbaren Burggraben hat. Am 4. November 2021 hat First Solar den Quartalsbericht für das dritte Quartal veröffentlicht. Da ich zu den fundamentalen Zahlen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Video noch gesondert eingehen werde, möchte ich zunächst noch die wichtigsten Informationen abseits der Gewinn- und Verlust- und Bilanzkennzahlen aus dem Q3-Report hier zusammenfassen. Gemäß dem Bericht geht die ähm, Expansion der Produktion weiter wie geplant und man habe bereits in Ohio mit dem Bau der neuen Produktionsstätten begonnen, also der erste Spatenstich wurde dort schon ausgeführt wie auf dem Foto auch ersichtlich und auch der Ausbau der Produktionsstätte in Indien sei im Gange. Das heißt, man ist wieder schon am Bauen oder sorgt gerade dafür, dass das notwendige Werkzeug und Material für den Bau gekauft wird. Ja, Darüber hinaus konnte man im dritten Quartal eine Produktionsmenge an Solarmodulen mit insgesamt 2 Gigawatt Erzeugungskapazität trotz Corona-bedingten Lieferproblemen ausliefern. Die jahresnette Buchungen stiegen im Vergleich zu letzten Quartalzahlenveröffentlichungen um 1,5 Gigawatt auf insgesamt 10,5 Gigawatt. Und berechnet man die bereits ausgelieferten Solarmodule, so ergibt sich eine Produktionskapazität mit einer Erzeugungskapazität in Höhe von 16,5 Gigawatt auf eine. Ja, auf den Zeitraum eines Jahres. Bevor ich auf die Fundamentaldaten von First Solar eingehe, werfen wir zunächst noch einen Blick auf den Chart. Im Einjahreszeitraum hat der Kurswert von First Solar 26% zugenommen und liegt derzeit bei knapp über 100 US-Dollar. Betrachtet man den Langzeitchart von First Solar, so fällt auf, dass der Kurs derzeit noch nicht einmal bei der Hälfte des Allzeithochs angekommen ist, welches ja im Jahr 2007 erreicht worden ist mit einem Kurswert von damals 295 US-Dollar. Nachdem wir nun einen Blick auf den Chart des Unternehmens geworfen haben, schauen wir uns die Verantwortlichen für den einjährigen Aufschwung der Aktie an, den Aktionären. Bei der Aktionärsstruktur lässt sich konstatieren, dass knapp 80% der Anteile von institutionellen Anlegern gehalten werden. Weniger als 10% befinden sich im Streubesitz und die 25 größten Aktionäre halten insgesamt ca. 65% der Aktien. Innerhalb der letzten sechs Monate gab es weder veröffentlichungspflichtige Insiderverkäufe noch Insiderkäufe. Innerhalb der, des gesamten letzten Jahres ergaben sich allerdings dennoch äh, Insiderverkäufe mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 167 Millionen US-Dollar. Kommen wir nun endlich zu den betriebswirtschaftlichen Fundamentaldaten und beginnen mit der Gewinn- und Umsatzhistorie, die man anhand dieses Charts hier sehen kann gab es zwischen 2015 und 2017 eine Phase mit erhöhtem Gewinn und Umsatz. Danach kam eine kleine Durchstrecke, was positive Gewinne angeht, bis es Ende 2019 dann wieder zu einem Anstieg des Gewinns, des Umsatzes und der Cashflows kam. Zum 30. September 2021 betrug der Umsatz auf ein Jahressicht 2,6 Milliarden US-Dollar. Dabei ergab sich ein Gewinn in Höhe von 453 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 17,3 Prozent entspricht. Der Gewinn pro Aktie zum 30. September 2021 auf Jahressicht beträgt 4,267 US-Dollar und betrachtet man die Wachstumshistorie der letzten fünf Jahre von First Solar, so ergibt sich ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 50% pro Jahr und im Vergleich mit dem Vorjahr 2020 stieg der Jahresgewinn sogar um 100%. Der Gewinn pro Aktie von First Solar wird von Analysten für Ende 2023 auf durchschnittlich 4,1 US-Dollar geschätzt, was keinem Wachstum gegenüber dem aktuellen Jahresgewinn pro Aktien spricht. In absoluten Zahlen erwarten die Analysten im Durchschnitt für Ende 2023 einen Jahresumsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn in Höhe von 424 Millionen US-Dollar. Ja, während für den Umsatz des nächsten Jahres ein Gewinnwachstum von 5% erwartet wird, soll der Umsatz gemäß Erwartungen um 10% steigen, was unter anderem auch auf die Expansionspläne von First Solar zurückzuführen ist. Betrachten wir nun die Bilanz von First Solar. Die kurzfristigen Vermögenswerte übersteigen hier die kurzfristigen Verbindlichkeiten um das äh, Vierfache und die langfristigen Verbindlichkeiten sind von den kurzfristigen Vermögenswerten ebenfalls vierfach gedeckt. Betrachtet man die Debt-to-Equity-Ratio, so ergibt sich hier mit 4,8% Prozent ein sehr gesunder Wert. Zum Stichtag, dem 30. September 2021, weist das Unternehmen Schulden in Höhe von 279 Millionen US-Dollar auf bei einem Vermögen von 5,8 Milliarden US-Dollar. US Wie aus diesem Balance-Sheet hier ersichtlich wird, hat First Solar bei Einbezug sonstiger Verbindlichkeiten allerdings eine Debt-to-Equity-Ratio zwischen 15 und 20%. Prozent. Mit 1,9 Milliarden US-Dollar Cash und kurzfristigen Anlagen muss man sich um die Liquidität von First Solar keine Sorgen machen. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung von First Solar und schauen dazu zunächst auf die Discounted Cashflow-Analyse, welche First Solar anhand der zukünftigen äh, erwartbaren und auf den heutigen Wert diskontierten Cashflows einen fairen Wert von 114 US-Dollar zuspricht. Somit ist First Solar, sollte man den Cashflow-Erwartungen der nächsten Jahre Glauben schenken, derzeit ziemlich fair bewertet möglicherweise sogar zu günstig. Auch der Kursbuchwert in Höhe von 2 spricht dafür, dass First Solar derzeit verhältnismäßig günstig bewertet ist. Betrachtet man das Kursgewinnverhältnis in Höhe von 25,4, so ist dies ebenfalls ein solider Wert im derzeitigen Marktumfeld. Bezieht man das Wachstum der Gewinne beim KGV noch mit ein, so ergibt sich allerdings im Zuge der gedämpften Wachstumserwartung nach einem starken Jahr 2020 21 und guten letzten 5 Jahren eine Price-to-Earning-Growth-Ratio in Höhe von 4,8, was konträr zum Ergebnis der Discounted Cashflow-Analyse impliziert, dass First Solar derzeit teuer bewertet ist. Was also ist First Solar derzeit zu teuer oder zu günstig? Meiner Meinung nach ist First Solar derzeit fair bewertet, betrachtet man den langfristigen Chart, so sieht man auch, dass der Kurs sich seit dem Allzeithoch langfristig stabilisiert hat und wir hingegen von Aktien wie im Wasserstoffsektor hier keine trendbedingte überhitzte parabolische Aufwärtsbewegung sehen. Wie stark der Burggraben von First Solar gegenüber den Konkurrenten ist, kann ich erst beurteilen, wenn ich mir die Konkurrenten näher angeschaut habe. Allerdings hat First Solar zumindest nach eigenen Angaben derzeit in gewissen Bereichen wie der Nachhaltigkeit ein besseres Konzept als die Konkurrenz. Und wer in Solar Aktien investiert, sollte meiner Meinung nach First Solar durchaus in Erwägung ziehen, aber auch die Konkurrenten. Beide Entscheidungen Entscheidung nicht außen vor lassen, wie gesagt keine Anlageberatung und natürlich sollte man sich auch die Frage stellen, ist Solarenergie wirklich das Ding der Zukunft? Es ist auch nochmal eventuell ein Video wert zu schauen, wie denn die Energiegewinnung der Zukunft so ausschauen wird. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao!